Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei YouTube. Ich habe mich schon entschlossen, hier meine Videos weiterzumachen, da ich bei TradingView leider geschadowband wurde ähm, und ich so leider nicht mehr an meine Reichweite gelangen konnte. Deswegen mache ich das Ganze jetzt hier weiter. Und ihr seht auch schon, wir haben hier wieder ein super Beispiel dafür, warum der Wave 3 einfach die äh, Extra-Klasse Deluxe ist. Ähm, ich zeige euch zuerst mal, was der Markt bisher gezeigt hat. Und zwar haben wir hier am 29.03. schon darüber gesprochen, dass diese Bewegung kommt. Ja, da haben alle noch geschrien Long, Long, Long, Long, Long. Es kam zu dieser Bewegung. Es gibt unzählige Postings von uns dazu. Ja, wir haben äh, hier ebenfalls den, ähm, die Bestätigung für den Trendwechsel gehabt, wo es dann nach unten ging. Das war hier. Und ähm, ihr seht, hier wird fleißig geteilt, geteilt, geteilt, ja, hier ebenfalls. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen da wieder long getriggert wurden und jetzt wieder um ihre Positionen bangen, ja. Wir haben darauf gehofft und unsere Positionen wurden abgeholt, äh, abgeholt ja. Ebenfalls hatten wir hier über das Harmonic gesprochen, was bei Twitter so die Runde gemacht hat, was ebenfalls ähm, gut aufgegangen ist. Und ähm, der Dennis hat ebenfalls äh, seine Calls hier geliefert und ich muss halt eben ganz ehrlich sagen, wir haben seit hier oben Positionen laufen und diese sind dick im Plus. Ja. Was sehe ich jetzt als nächstes? Wir gehen mal hin und schließen den Wave Reader. Ja. Übrigens, wer Interesse am Wave Reader hat, hat die Möglichkeit, jetzt noch bis zum 15., also noch zwei Tage, seinen Zugang für 90 Euro ähm, Förderbeitrag zu bekommen, ja, monatlich. Nach dem 15.04.2022 wird der Beitrag auf 150 Euro angehoben. Ebenfalls ist es noch möglich, bis zum 15.04.2022 seinen Lifetime-Zugang zu sichern, und zwar für 0,13 Bitcoin. Danach wird der Beitrag ebenfalls angehoben auf 0,33 Bitcoin. Also wenn ihr zuschlagen möchtet, dann jetzt äh, werdet Teil der Academy und schreibt uns einfach bei äh, Telegram. Ja, unter, äh, den, äh, unter dem Video werde ich äh, in die Beschreibung einen, ähm, einen Text dazu schreiben, der auch die äh, Kontaktdaten zu Telegram beinhalten wird. Wir gucken uns an, was ich hier so gepostet hatte. ja. Und zwar, wir haben hier darüber gesprochen. Ich habe gesagt, das wäre mein, meine erwartete B-Welle. Ja? Das, das erwarte ich. Wir gehen mal kurz hin und schauen uns das mal an. Ja, hier war das. Und ähm, ich hatte aber auch schon vorher darüber gesprochen gehabt, dass das der Bereich sein wird, in dem ich denke, dass wir uns ähm, hier, ja, also... Ich gehe davon aus, dass wir hier eine ABC gesehen haben, die dann praktisch eine große A gebildet äh, hat. Dann hier eine ABC gerade sehen, ob die jetzt abgeschlossen wurde oder ob wir äh, nochmal bis hier oben in dem Bereich oder sogar bis in dem Bereich hier hochpumpen, um dann die C abzuschließen, ähm, ist halt eben jetzt fraglich. Aber an sich sieht es so aus, als könnte es hier schon die C-Welle gewesen sein. Äh, dementsprechend geht es dann weiter nach unten und der Zielbereich wäre auf jeden Fall ein gutes Stückchen tiefer. Ähm, schließen wir das Ganze mal und gucken uns mal gerade das Harmonik an. Ja, äh, da sieht man auch, wir haben das Level ungefähr erreicht, beziehungsweise ungefähr, wir haben den Punkt genau erreicht, äh, was so normalerweise angelaufen wird. Und jetzt kommt es halt eben darauf, äh, darauf an, werden die Bullen das nutzen und werden in die entgegengesetzte Richtung pumpen oder aber geht es wie schon viele Male zuvor so weit, dass das Ganze nach unten gedrückt wird. Und wir auch einen neuen Boden sehen werden, äh, beziehungsweise möglichen Boden sehen werden. Also ich glaube nicht, dass dieses Level hier unten halten wird. Ich glaube auch nicht, dass dieses Level hier unten halten wird. Ich denke, die Ziele sie liegen bei 20.000, wenn nicht sogar noch ein gutes Stückchen tiefer. Ähm, Wichtig ist einfach nur, hört nicht darauf, wenn ein Michael Saylor oder sonstige sagen, sie haben Bitcoin gekauft, denn Michael Saylor hat hier Bitcoin gekauft, es ist, äh, ist äh, preisgegeben, es gab einen kleinen Pump und danach Abverkauf. Und das ist jedes Mal der Fall. Ja, also man kann eigentlich sagen, bei jedem Pullback, der geschehen ist, ja, hat Michael Saylor zwei Tage später äh, wahrscheinlich dann wieder ordentlich reingedumpt, ja, weil er hier oben gepostet hat, dass er Bitcoin gekauft hat. Ähm... Wir blenden das mal kurz aus. Gucken wir uns jetzt mal auf Weekly Basis das Ganze an. Ähm, sehen wir, okay, wir haben hier jetzt aktuell eine starke Weekly Candle, die aber nach wie vor immer noch bearish ist. Und solange diese Candle bearish ist, sehe ich auch keinen Grund dazu, ähm, hier irgendwie eine auf Long zu hoffen. Viele Leute vergleichen aktuell das hier mit dem hier. Was man hier eindeutig sagen muss, ist, hier... Ging der Kurs nach unten. Es hat sich ein mögliches äh, Leading Diagonal oder ähm, Falling Wedge oder wie auch immer man es nennen möchte, am Boden abgespielt, was für einen Ausbruch oder beziehungsweise für eine Bewegung nach oben hindeuten kann. Ja, hier war es nicht eindeutig, weil es durchgewickt wurde. Es gab unzählige Wicks und so weiter und so fort. In den kleineren Timeframes würde man sehen, dass man hier eine, wenn auch mit äh, durchgewickten Trendlinien ähm, einzeichenbares äh, Wedge einzeichnen hätte können, ja, einzeichenbares Wedge einzeichnen können, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es dann zu einem Bruch nach oben gekommen und wir hatten dann nochmal hier das nächste Top bestätigt, ja, wir haben also hier ein Doppeltop und, äh, was damit natürlich passieren kann, muss man jetzt nicht sagen. Das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist genau die umgekehrte Psychologie von dem, was sich hier vorne abgespielt hat. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir es haben, genau. Und zwar haben wir hier das hier, während wir auf der anderen Seite, ich mal jetzt mal wirklich nur so grob ein, das hier haben, ja. So. Ist jetzt nur mal grob eingezeichnet. Aber ihr versteht, was ich meine. Also hier ging es nach oben. Hier wird es wahrscheinlich auch noch nach oben gehen. Aber dann wieder tiefer nach unten. Ich hoffe, dass das Video euch auf jeden Fall weitergeholfen hat. Die nächsten interessanten Zonen habe ich bereits in der Academy preisgegeben. Und ähm, wie gesagt, eure Chance ist jetzt. Sichert euch euren Zugang zur Academy und äh, überzeugt euch selbst davon, warum wir in Deutschland die Nummer 1 sind. Ja? Macht's gut. Das war's von mir. Euer Sagi. Ciao.